Hallo zu diesem Video, mein Name ist Lorenzo und heute sprechen wir über die eori nummer wie du sie beantragen kannst und wofür du sie auch eigentlich benötigst. Aber lass uns mal reinstarten. was ist denn überhaupt die EORI-Nummer? Die EORI-Nummer ist letztendlich die Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten. Mit anderen Worten, du benötigst die Nummer letztendlich, um Waren in die Europäische Union zu importieren und somit natürlich auch nach Deutschland zu bringen. Und genauso kann der Zoll nämlich auch nachvollziehen, welche Waren zu wem gehören. Und die EORI-Nummer selber, die kannst du ganz einfach online beantragen, wenn du jetzt auf die Seite des Zolls gehst zum Beispiel. Den Link dazu haben wir da auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Und da trägst du dann all deine Unternehmensdaten einfach ein und bekommst dann innerhalb von circa zwei bis vier Wochen einfach kostenlos deine EORI-Nummer per Post zugeschickt. Wenn du jetzt Ware aus zum Beispiel Asien oder außerhalb der Europäischen Union importieren möchtest, dann musst du diese Nummer einmalig deinem Logistiker mitteilen und benötigst sie dann auch immer nur wieder, wenn du entweder einen neuen Logistiker beauftragst oder wenn du letztendlich Samples bestellst. Denn es macht durchaus Sinn, die EORI-Nummer auch auf den Samples anzubringen, denn äh, wenn du diese bestellst, sparst du dir meistens auch dann wirklich Zeit beim Zoll, wenn die EORI-Nummer auf dem Sample auch irgendwo letztendlich zu sehen ist. An sich ist die EORI-Nummer eigentlich von sehr, sehr hoher Relevanz für dein Unternehmen, aber ehrlicherweise überhaupt nicht spektakulär, denn du musst das Formular einfach messen zeitnah nach der Unternehmensgründung einmal ausfüllen und dann musst du nicht später irgendwie noch auf die Nummer warten. Und falls du die EORI-Nummer doch zu spät beantragst und sich dein Import dadurch eventuell verzögern würde, dann kannst du auch einfach die Antragsnummer des EORI-Nummer-Formulars wählen. Das heißt, die Nummer, mit der du das eigentlich beantragt hast und äh, damit dann auch erstmal sozusagen äh, vorläufig das Ganze auswählen und importieren. An sich ist es das auch eigentlich schon zur eoi nummer zu sagen. Letztendlich gibt es, wie gesagt, gar nicht so viel dazu zu sagen. Du kannst einfach auf das Formular unterhalb äh, des Videos in der Beschreibung geben, das äh, Ganze dann einmal ausfüllen. Und einfach deine Unternehmensdaten eintragen und die ganze Nummer dann beantragen. Wie gesagt, du brauchst sie einmalig nur, wenn du einen Logistiker hast. Wenn du dann letztendlich den Logistiker wechselst, gibst du äh, diesem anderen Logistiker die Nummer einfach nochmal mit und dann hat sich das Ganze eigentlich auch schon. da musst du es gar nicht äh, das Ganze verkomplizieren, einfach einmal beantragen und dann war es das auch schon. Das war's äh, mit dem kurzen Video hier, wie gesagt. Ich würde sagen, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um nichts weiter zum Thema Amazon FBA zu verpassen. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.